Die Padded Leather hier. Für die Außen. Das ist nur eine 50er. Kriegst du die? Das tut 2035 Ein bisschen besser. Ja, ja, ne. Boosted im Singleplayer-Spiel. Ja, anscheinend bin ich boosted im Singleplayer-Spiel. Hast du sehr gut erkannt. Sehr, sehr gut erkannt. So, hier noch wir nochmal Apprentice. Oh, das wäre schon geil. Aber ich habe hab die Angst, dass, hier, dass wir bald verlieren. Weapon Smith, Armor Smith. Oh! Three-headed flail. So eine gute Waffe. Hittet einfach dreimal bei einer Attack. So eine geile Waffe. Aber wir brauchen immer wieder hier mehr Geld. Mehr Money, Money, Money. Moment, was im Discord was geht im Discord ab? Äh. Ah. Du hast eine Zuschauer sehr begonnen im Chat teilen. Okay, jetzt sehe ich das. Sonu meilenstein erreicht, und hat diesen Monat drei aufeinanderfolgende Streams angesehen und eine Zuschauerserie begonnen. nee Bei mir wird das eine leere Nachricht. Ist auch sehr geil. Okay, sieht anders aus eigentlich. Eieieieiei... Ich habe vielleicht auch nicht so gut geschlafen. Ich weiß nicht, warum ich... Also, ich weiß, warum ich wenig geschlafen habe, weil ich die letzten Tage mal ein bisschen spät ins Bett bin, weil ich vielleicht wieder voll im Elden Ring macht Spaß-Modus bin. Ähm er steht ja da nur sichtbar für dich darum. Ja, aber du hast es doch dann geteilt, oder? gehabt. Also nur sichtbar für dich, stimmt. Hä? Moment, aber ich habe doch vor deinem Wow eine Nachricht gesehen. Also ich habe was gesehen vor deinem Wow. Das habe ich doch vorhin gezeigt. Nehmen ja, wir mal kurz das Snipping Tool. Schnipping Tool. Wenn es starten würde. Windows. Bist du noch da? Okay, mein Windows Snipping Tool startet hier gerade nicht. Bin ich irritiert. Dann halt Bandicam. Dann schnippen wir halt damit. Wobei das haben wir halt nicht direkt. muss irgendwie rumziehen. Ne, das will ich eigentlich nicht. Machen Bandicam wieder aus. Nö, nee, ich benutze kein Greenshot. Ich benutze das Snipping-Tool von Windows eigentlich, wenn es starten wird. Jetzt ist es gestartet. Ähm, bam, bam, bam, bam, da. Kann ich jetzt direkt noch einmarkern? So. Und ich habe das hier. Und das ist halt das Weirde. Greenshot-Beste. Ne, habe ich noch nicht benutzt. So, wir haben keine Verletzten, äh, wir haben hier noch eine günstige Farbe, der aber pro Tag relativ viel will, und hier haben wir 570, Drive of Brigands. wie gesagt, die Mission will ich tendenziell nicht tun, äh, Essen haben wir noch für drei Tage, sonst ist hier alles sehr, sehr teuer, äh, da ist eine Burg, da wollen wir nicht hin, wir gehen wieder nach hier unten, ne? Kronenkrog, Kronenkrog ist unser Ding, glaube ich. Aber Holz kriegen wir gar nicht. Moment, habe ich irgendwo gesehen, wo man Holz herkriegen würde? Nachricht teilen, außer der Streamer, der sieht es nicht, sollte dann da stehen. Ey, nee, du hast die Nachricht doch aber auch nicht geteilt, oder? Ja, ich habe Elden Ring durchgehabt, aber ich habe jetzt bei äh, Tolkien einen LOL-Streamer, der hat gerade keinen Bock auf LOL mehr. Und der spielt jetzt immer so nachmittags bis abends die ganze Zeit Elden Ring. Zum ersten Mal, und er hat es wohl auch komplett, fast komplett blind gemacht. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen und die haben auch einiges geändert und vor allem läuft jetzt flüssig und nicht so komisch am rumhaken und so. Und das habe ich meinen, ich habe einen neuen Run gemacht, ein bisschen aus Magier probiert, dann habe ich wieder gewechselt auf meinen alten Charakter mit meinem New Game Plus Modus und so. Und es ist schon irgendwie noch geil. Und es gibt einfach Dinge, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Entweder habe ich die geskippt und ich hab, kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die jemals gemacht habe. Das ist ein bisschen schräg. Ich habe einfach keine Holzquelle. Also Holz ist eigentlich so ein, so ein Handelsgut, das es überall gibt, aber hier nicht. Holz ist nicht. Holz ist aus. Also hier oben logischerweise, da wächst halt das Holz nicht so gut. Genau, also deswegen Elden Ring ist gerade wieder viel zu viel. Ja, nee, Holz haben wir nicht. Holz ist nicht. Holz ist aus. Genau. Und vor allen Dingen ist es, ist es wild. Der Typ, also Tolkien hat noch nie irgendein Holzteil gespielt... Und er hat wenig mitgenommen und ist ziemlich direkt zum Market. Hat dann dort einfach 100 Tries reingeballert, bis es hingekriegt hat. Aber er hat es hingekriegt. Und er ist auch mental so stark, dass ich ihn das wenig. Oder zumindest wirkt so, als würde ich ihn wenig stören. Return Rare Coin Collection. Das sollte gut machbar sein. Ähm. Tracks West of Co Okay. Tracks West. Tracks. Da sind Tracks. Darüber. Ist wieder hier wahrscheinlich, hier unten, oder? Am Rumlungern. Die Diebe. Die Diebes. Weil hier hin kommt sie, glaube ich, nicht mehr wirklich weg. Genau, also. Die laufen noch weg. Ich wollte gerade sagen, der kommt auch mal nirgendwo hin. Let's go. To Arms gegen sieben Thugs. Das sollte wieder sehr gut machbar sein. Da ist ein Highground, den wir nicht nehmen können, weil sie, glaube ich, vor uns da drauf stehen. Weil erst unsere Backline dran ist, leider Gordas. Also wir könnten jetzt da hin, aber will ich das? Ja, die hat komplett geswarmt, weil als nächstes, nee. Ich will in Position bleiben. Ich will in Position bleiben. Ihr kommt doch sowieso ran. Jetzt go. Ja, kommt ran. Kommt ran, meine Kinderchen. Kommt ran. Wo war das noch? Ähm, wenn der eins rangeht, kannst du sogar pieksen, die Runde schon. Hm, wenn wir mit rangehen. Wir wollen mit dem da ran. Dann gehst du mit dem da ran, dann gehen wir mit dem hier ran, würde ich sagen. Wir du den schon mal. Nice. Und du pickst den schon mal. Sehr schön. Der ist ein bisschen ein Problem, weil er zwei Handwaffe hat und eh schon relativ Nordrun ist. Nee. Nicht. Oh, 52er. Sehr schöne Blutung. Geil. Ähm, du gehst da rein, dann gehen wir hier mit dem hier runter und mit dem hier rein. Warte, du bist nochmal dran. Oh, wir hätten, nee, wir dürfen nicht mehr warten. Vergesse ich manchmal ein bisschen, dass der, der die Runde schon vorbei war. Er sollte nächste Runde sterben. Bitte jetzt keine keine Crit Hits? Ja. Der yes, ist das Gefährliche. Der hat schon keinen Bock mehr. Der ist tot. Sehr gut. Alle breaking. Yes. Yes. Wenn die Moralrunde geht, treffen sie auch schlechter. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Oh, wir sollen den angreifen, ne? nicht so smart. Yes. Yes. Der rennt, der ist tot. Jawollo. rennen ist schon beide. Ah. Rennen wollt ihr, meine Freunde? Oh, ne, du rennst du, du nicht. Äh, mal kurz so und einmal schon mal draufhauen. Guten Tag. Okay, ich hab keinen kein Movement mehr. Dammit. Der eine Typ ist noch dabei. Übrigens hatte ich diese, diese Woche, kann ich mal erzählen, einen sehr lustigen Moment oder jetzt im Nachhinein lustigen. Weil ich bin von der Arbeit heimgefahren, wie ich das häufiger mal tue, ne? Machen wir gar nicht glauben. Ähm, und bin halt so gefahren, typische Landstraße, irgendwann hast da halt so eine Reisegeschwindigkeit erreicht und geh halt vom Gas. Also, um mich rum waren auch Autos draußen, ne? Geh halt vom Gas und plötzlich höre ich so ein, wie so Plastik aufeinander, so bock, bock, bock, bock, bock, bock, bock. Und das hört wieder auf, wenn ich, wo ich wieder ins Gas bisschen mehr reingegangen bin dachte mir so, oh nein. Oh nein. Bitte, wenn ein Auto so klingt, das kann nur schlecht sein. Das wird, das wird auf jeden Fall was Teures. Ähm, und das ging ja so fünf Minuten. Und ich hatte echt schon so, ach oh, scheiße, wir müssen zur Werkstatt und alles und das wird super nervig und... Äh, Kopf ab! Huh! Das, das kann ja nur mies werden, ne? So, alles in die Richtung. Wie sich so nach... Dann einfach auf dem Gas bleiben. Wie sich so nach... Also ich bin die ganze Zeit mit dem gleichen hergefahren. Und so nach 3, 4, 5, 10 Minuten habe ich realisiert, dass Pock, Pock, Pock ist nicht mein Auto. Das war das fucking Auto vor mir. Das waren Fehlzündungen in dem Auto vor mir. Die so fucking laut waren. Dass ich dachte, mein Auto ist kaputt. Das ist. Das war halt so ein. Ich glaube, das war so ein. Das sollte, glaube ich, aussehen wie ein Väter und war aber keiner. Getuntes Drecksding. Und jedes Mal, der ist bei, auf 50 bisschen vom Gas gegangen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ich meine, ja, das klingt cool, aber die Auspuffanlage, die kann nicht lange mitmachen. Also. Ich habe hab mir so ein Stein vom Herzen gefallen ich musste habe so ein so Erleichterungslachen wirklich gehabt von wegen ha es ist nicht unser Auto das ist nicht unser Auto was kaputt ist das ist das Auto von dem Vollidioten vor mir sehr gut ist übrigens eine sehr sehr gute Quest kein Damage gekriegt und nix und alles sehr entspannt machen können Es ist leider immer noch sehr teuer Essen ist ein bisschen knapp Brauchen wir immer noch ein Schild Eins würde ich sagen brauchen wir noch. Oh wir haben Level Up Sono du bist Level Up ähm, Ja doch die Plus 2 Und die Plus 2 hätte ich glaube ich Wobei hätte ich die ganz gerne Die Plus 2 auf jeden Fall Und die Plus 2 ist halt der Mineral Aber die würde ich glaube ich auch ganz gerne haben ähm, Dann nehme ich glaube ich noch ein bisschen Fatigue mit Damit das einfach besser wird in der Zukunft also jedenfalls, das war so ein ja yes. Es ist nicht so schlimm. Hier plus zwei, Es ist Code. Äh, du brauchst ja auch Resolve irgendwann noch. Und plus zwei ist halt echt mies. Plus vier hätte ich aber tatsächlich ganz gerne. Hm, äh, Ini. Hier ist es glaube ich nochmal wichtig, das wir So. Hallo. So äh, den verkaufen mal den Müll. Ein bisschen. Da haben wir genug. Sein Essen ist hier irgendwie arschteuer. Habt ihr irgendwas? Ne, habt nicht mehr irgendeinen Zustand, das Essen irgendwie arschteuer. Warum ist Essen so teuer hier? Bei euch ist es einfach eigentlich vollkommen in Ordnung. Warum ist Essen bei euch so teuer? Gibt es einen, einen... 5000er Raider? Ich will die 500 nicht wirklich ausgeben, aber ich würde gerne mal wissen, was der für Stats hat. Ich will mal wissen, ob das gerechtfertigt ist, dass der so teuer ist. 5000er Raider. Ich habe doch jetzt gespeichert, oder? Ich bin, ich bin schon paranoid. Save Campaign. Yes. Kultist. ist. safe. So. Ich meine, normalerweise kriegst du einen Oath taker oder sowas dafür für 5000 schon fast. Und Raider ist nicht so viel geiler. Try out. Plus Resolve to Green Skins. Niedrige HP. Average Miliske, skill ja, Zwei, sieben Defense und zwei Standard da drin, aber es ist ein Low-Roll-Defense und Ini. Ja, ja. Nee, also gefühlt ist es das nicht wert. Nee, nee, nee. Das sehe ich irgendwie nicht. Aber ja, das, das war meine lustige Begegnung dieser Woche. Ähm, Karawane, 340 kann nicht soweit sein. Sonnenwehr guck mal, wir haben übrigens Sonnenwehr, wir haben Sonnenwehr diesmal in der Mission, in dem... Dingens, so 490 Treasure about a day to north right road in Sudobush. am Sonnenwehr oder Suderbusch Sonnenweer... Suderbusch ist das weiter. Sonnenweer ist also näher. Vor allen Dingen müssen wir dann nicht... Ja, hm. Hm. Ja. Aber das ist eine Karawanenmission mission Nee, das ist eine Deliver-Mission. Ich hätte gerne die Karawanen-Mission in der Hoffnung, dass wir einen Fight kriegen und dann ein bisschen mit aufräumen können. Let's go. Oh. Ähm. Gut, dass wir noch eine andere Karawane haben, glaube ich. Und noch eine Karawane. Holy fuck, warum sind denn hier Ork-Marauders? Was geht denn ab? Die gehen uns gleich an. Oder und? Ah, ja, die werden gejagt. Haha, ha, von der Militär. What? While right on the march, you find a drunken nobleman tottering side to side on the path. Nothing in the name. Achso, ein besoffener Adeliger. I'm not saying nothing, sir. So I'm, just, I'm just seeing it. That's a lot of juice. Das ist, glaube ich, eine Diebesquest. quest Wir können ihn in Ruhe lassen oder wir können ihn ausrauben. Ja, scheiß auf Nobles. Ausrauben. You walk up to the man and startled, he respects with a hiccup. Ooh, yeah, They telling him you're a good friend, you approach to rob him of everything. But as you take another step, his eyes clear and the and he drops both bottles and suddenly reaches into his coat and pulls out a crossbow. Not another step, you load. I got men yonder who are watching. I don't want no trouble. We ain't keen on getting squirrely with halberds. We are here to rob travelers. No, oh. Wir hätten den Dieb gebraucht, der uns gesagt hätte, hey, wir wollen euch überfallen. Okay. No good travelers at that, choosing to rob a drunk. Now why don't you just get on down the road and we all leave... Hm. Ihr könnten glaube ich, immer noch sagen, hey, wir fighten mit euch, dann kriegen wir wahrscheinlich eine Verletzung. Oder wir sagen einfach, wir gehen raus, aber ja, wir gehen raus, komm. Curse the finest fitting counterfeit, the side of a Brundorf, the Of Brundorf, this is. But enough chin wagging, Shannon again. Appreciate your keeping this square, but we got work to do. Okay, ich glaube, wenn wir hier einen Dieb gehabt hätten, hätten wir ein besseres Outcome gehabt, ein deutlich besseres. Aber wir haben ja noch keinen Dieb. Das habe ich völlig vergessen. Wir haben uns noch keinen Dieb geleistet. Ich wollte ja vorhin einkaufen, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen. So well supplied, aber Nacht. Schade. Ähm Warte ich jetzt hier nicht. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Warte nicht bis, bis Tag ist. Dann haben wir nämlich noch einen halben, halben Tag verwendet. Leider kam es keinem Kampf, sondern nur zu diesem Überfallsbums. Ich glaube, es wird man direkt ignorieren, wäre das gleiche. So. 100 plus 400. 30. Oh shit, da habe ich nicht geguckt, wohin. Ups. Wohin denn? No, das war aussehen angenommen. Eine Woche nicht mehr gezockt, seit 27. So no. So no. fuck, jetzt laufen wir wohl mal nach dort. Oben. Let's go! Das äh, wollte ich nicht. Das ist ein bisschen arg weit weg für 400. Wie viel für 72 pro Tag? Wir werden zwei bis drei Tage brauchen. Äh, wir brauchen vor allem Geld, äh, Nahrung auf den Weg. Hier, sehr gut. Das ist, das ist sehr gut. Nahrung, die eine Weile hält, glaube ich. Roots and Berries. Sehr gut, das sollte reichen. Oh, und und Supplies sind hier super günstig. Nehmen wir noch eins mit. Stimmt, die waren well supplied. Moment, Moment, Moment. Gibt es hier noch was anderes zu kaufen? Ähm, nichts so spannendes. Warte, das hier höchstens. Aber da. Ich will gerade ein bisschen sparen. Ähm, hier wollte man. Go, let's! Ja, das ist halt jetzt ein Stück. Kann sein, dass es zu einem Fight zwischendurch kommt. Mal sehen. Das soll aber und Supplies für 180 gibt, wo die sonst 200 wert sind. Ist, ist sehr, sehr geil gewesen. Und Essen war auch günstig. Das haben wir gut Supplied da auf dem Weg. und Dulmen waren wir schon, ne? Können kann noch gucken, ob es in Dolmen noch was zum Traden gibt, wenn wir eh so weit nach Norden noch gehen. Weil die hatten doch hier Stoffartefakte. müssten wir jetzt warten, bis... Tag ist, wir sind aber mitten in der Nacht. Nee, dann dann nicht. guck mal ein Eisenheim, ein Eisenstein natürlich. Überleben. Das Ziel des Spiels ist stark genug zu werden, um zu überleben. Da hätte ich fast meine, meine Dogging Station äh, ist gerade hinten runtergeplumpst von der Arbeit. Und irgendwie noch hängen geblieben, deswegen muss ich mal kurz korrigieren. Ähm. Aber du musst stark, ge stark genug werden, um zu überleben, weil die Welt wird tendenziell schwieriger. Irgendwann gibt es eine Krise. In unserem letzten Spiel hatten wir zum Beispiel ähm, einen Heiligen Krieg, wo sich dann die Südstaaten mit dem Norden bekriegen und du kannst eine Seite nehmen und dort mitmischen, weil es ordentlich Kohle gibt. Ähm. Oh, hier ist Rated True... Ja, nee. 500 und die verkauft für 700. Ihr habt doch einen Arsch offen. Ne, hier ist Arsch teuer. Also wir haben ja sogar noch hier... Moment. Wir haben doch hier sogar noch... Ne? Wir können doch hier mal... Ich bin, ich bin ein bisschen blind manchmal... Äh, Ausgestellt. Jetzt haben wir alle mit den großen, großen Schilden auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Und wir haben sogar noch einen Schild in Reserve, Dann machen wir das hier weg. Ähm... So. Das brauchen wir nicht nochmal, würde ich sagen. Standard Speer, genau, also überleben, durch die Welt kommen, Story Story erleben, bisschen Leute anheuern, das Game outsmarten. smarten, ja, das so bisschen glaube ich, also es gibt kein, es ist so ein bisschen ein Ziel, oder setzt dein selbst ein Ziel, es ist ein Sandbox Roguelike, würde ich sagen, kriegst halt hier mal eine generierte Welt, und kannst halt jetzt in der Welt, kriegst du Aufträge, wenn du möchtest, du kannst aber theoretisch auch mit deinen Leuten hier in die unbekannten Bereiche gehen und da erkunden oder halt hier, ne, solche, dann solche, solche Locations finden und da ist meistens auch sehr relativ wertvolle Sachen drin. Also du es auch einfach dafür gehen, wenn du möchtest, statt halt diese Aufträge zu machen, äh, müsste man halt eine gewisse Stärke schon haben und ich glaube, ich komme dann nicht mehr rechtzeitig, bis die Brigands tot sind. Oder? Mal sehen, ob die Hunde einsetzen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen das absneckern an XP. Also hier im Wald ist ja eine Katastrophe. komme wir nirgendwo durch. Aufmachen hier, also hier, also boah, Wald bräuchte man schon Pathfinder, sonst wird das hier wird schlecht. So langsam. Wir können halt nur drei Felder weit laufen immer. Und alles ist hier geblockt. Genau. Hier unten scheint irgendwie der Fall zu sein. Gehe ich. Wo war das mal? Du kannst durchlaufen. Okay. Wo gehen wir denn jetzt mit dir hin? Nicht dahin laufen? sollte ich mit dem noch vorbeilaufen können? Dem auch. Nee, ich, wenn da mit zwei entstehe, kann ich nicht vorbeilaufen. Ich kann immer nur über einen drüber, drüber hüpfen. Der dritte ist dann zu viel. Das war dumm. Das war sehr dumm. Was seid denn ihr hier jetzt? Ich, auf euch will ich nicht gehen, ja? Ganz entspannt. Mit euch habe ich nichts im Hut. Aber es sind nur noch fünf und gefühlt. Ah, da sind sie. Oh, das ist ein Hitershield, leider von den Verbündeten. Eater Shield ist sehr, sehr geil. Die hätte ich ganz gerne. Ich glaube, der ist, ist durch. Der stimmt auch die Runde. Ich komme da ewig nicht an. Und die benutzen halt keine Hunde, also kriegen wir auch keinen Loot. Dann kriegen wir nichts davon. Nichts, Vladimir, nichts. Und du bist völlig in die falsche Richtung gelaufen. Da habe ich einfach zu schnell geklickt. Ich hab das Gefühl, hier rum geht es besser durch. Einfach was weiter ist. Jetzt kommen die alle zurück. Was geht denn jetzt ab? Ich jetzt... Als ob der nicht komplett hier aufräumt. Okay, irgendwie... Das ist wahrscheinlich kein Platz mehr hier oben, oder? Und hier unten wird einfach nur reingeworfen. Die, die bewerfen sich ganz. ganze Zeit. Stehen sie gegenüber. Hui, hui, hui! Let's go! Die blocken mich hier gleich, ne? Die blocken mich da gleich, die Schweine. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mh. Block, block, Block, Block. Da ist durch. Ja, ich komme da halt nie ran. So, jetzt blocke ich zurück. Haha. Wobei. Hey, über den kann ich drüber steppen, weil hier noch jemand steht. Aber der hier kann über den... Ja, jetzt kann er wieder drüber steppen. Das Feld ist halt unglaublich ungünstig. Oh, der ist halt einer Full Life und den gibt es ja auch noch davor. Guck mal einer an, ey. Steht einer drin. Ja, hier komme ich nicht vorbei. Schade. Äh, ja. Hier komme ich auch nicht durch. Tja, Und jetzt triffst du auch noch zu sau. Oh, dass da nicht getroffen wurde, ey. Es steht ja halt in vier Leuten drin, ne? Oh Moment. In drei. Entschuldigung, das ist ja kein Gegner. Kann nicht mehr mehr zielen. Komm hier nicht durch, weil ach, nur du kommst da durch. Naja, dann kannst du auch stehen. Naja, du sollst nicht stehen bleiben. Okay! Aber vielleicht nicht ganz so smart, da rein zu yeeten. So, und du stellst dich hier, damit der nicht mehr reinkommt. Mit die nicht... Mit die mir möglichst nicht mehr die XP wegklauen. Ach, never mind. Fuck you! Fuck you! Jetzt steht jetzt wieder zu zweit ineinander. Ach, Mann! Das ist so un unfair. Ach fuck, jetzt habe ich ja... Alles schlecht. Der blöde Dreckswald. Ah, Im Wald kämpfen ist einfach nur anstrengend. Was des Wortes. Also sowohl für mich als auch für meine Leute. Ja, stirb du Sau. Stirb. Komm, ich laufe mit dir hinten rum. Wir machen zusammen so eine, so ein so Gang von hinten. Okay, hier yes. okay, ist. Es ist, glaube ich, durch. Ja, und ihr blockt halt wieder. Es ist so. Es seid solche. Immer hier alles zustellen, Mann. Ihr seid solche. Irgendwo Loot, den ich absnacken kann? Nee, ne, den darf ich nicht mehr nehmen. Der liegt also auch nicht auf dem Boden. Also, ich kann mich nicht hier hinstellen und da looten, ne? Nee. Ground ist da nichts für mich. Ja, ihr blockt es halt echt mit. Ach. Ach. Ja, nichts bekommen, kein XP, kein Loot. Es ist einfach nur traurig. Das Some Raiders Marksman. Ja, nee, das muss ich nicht sein. Black Company. Ey. Moment, die gehen doch hier gleich wieder, oder? Let's go. Play company. Das stellt man nicht wieder so zu. Ah, guck mal. Hier ist offen. Äh, wir laufen erstmal dahin. Da noch einen. Noch einen. Da ist jemand. Guck mal. Kommt einer von euch zu mir? Nee, ne? Ein wenig Bock drauf. habe schon gedacht den rücken wir immer vor. Jetzt will ich aber ein bisschen Loot von euch abhaben hier. Loot, Loot, Loot. Wir hätten nämlich einen guten, guten Backlines spear Hier das sozusagen, der ist der erste und das ist der zweite Stufe. Den hätte ich dann schon ganz gerne, wenn ich den kriegen könnte. Oder eine Armbrust würde ich auch nehmen. Also, dann geht, bin ich da nicht so wählerisch. Eigentlich will ich nur XP und Loot. Ey! Du Sau. Du bist ein Saubratzen. Ich nehme mal hier den Highground. Ground. Drückst mit vor. Du kannst den Highground zur Verteidigung nehmen. Oh, jetzt bin ich voll auf die Zweier-Range gegangen. Das ist nicht smart. Er kann mich ja schon pieksen jetzt. Das Netzwort. Das könnte jetzt böse nach hinten losgehen. Geh mal hier hin, weil das ist eine Dreier-Range. Wenn ich wieder den Step noch hier reinmachen, dann können die beiden mich aber pieksen. Will ich eigentlich nicht. Wobei, besser als der da oben alles tanken, das Ben alles tanken zu lassen. Vielleicht verteilt es bist schon fast tot. weil du so wie du blutest. Okay. Aber nächste Runde bist du tot mit der Blutung. Oh, sehr gut. Die gehen auf ihn. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Vladimir, Vladimir. Nichts gut, alles gut. Out kann nicht weiter, ne? Haben wir irgendwie zugestellt. Noch einer dead. Aber das ist hier gar nicht so klar, ne? Muss ich mal so sagen. Also die verteidigen sich gut, aber ich glaube, langsam dürfen sie nicht mehr, nicht mehr fernkämpfen. Langsam sind sie von, von der Miliz alle ran. So, ähm... Will ich hier zustellen? Wahrscheinlich schon. Guten Tag. Holmer mit seinem Hütchen. Let's go. Oh. Puh. Ah, das ist un Das war unsere Seite. Ähm. Wir wollen dir mal versuchen, das wegzunehmen. Damit. Damit. Ähm. Will ich mit dir? Ich muss, wenn ich hier reinlaufe, muss ich sowieso. Okay, dann, dann hier. Zack. Hey! Oh. Ach, Mann. Treff den nicht, ne? Den, den Typ hier oben, den da. Treff ihn einfach null. Und der geht immer noch auf den. Yeah. Nice. Okay, du rennst mal hier oben Richtung die. Du rennst auch mal nach da oben weiter. Du machst einen Step rein. Und jetzt aber? Null Damage, basically. Alles klar. Der hat Rüstung, ey. Der hat Rüstung. Ähm... Und flash mal dort. Machen wir da nochmal rein. Okay. Der wird immer noch von denen angegangen, ne? Hätte mich gerade den, den zweiten Stapel rausgenommen. Das Oberwand geht das auch für Range-Sachen. Den würde ich mir jetzt gerne gönnen, aber ich glaube, ich muss erstmal hier aufpassen. Sehr schön. Das freut mich. Ähm. Bevor die hier wieder alles zustellen, ne, dass ich nicht mehr rankomme. Der rennt jetzt nämlich. Sehr gut. Oh. Hey. Mensch, scheiß Ernst. Da komme ich nicht ran. Dann gehen wir hier rauf. Nur darf der nicht mehr attacken. Aber so nur darf. Komm schon. Damn it. Brauchen noch einen Körperhit? No, nicht den Kopf! Äh, hier, mach zu. Nicht rankommen. Yes, wir haben sie geil. Wir haben den, den fetten geklärt. Ge ge dann sollten wir auch den Helm kriegen. Oder haben wir eine Chance, einen Helm zu kriegen? Guten Appetit. Und du guckst mal mit da rein. Achso, da ist ja auch noch einer. Lul. Nee, nee, wir holen uns die. Das war nämlich jetzt mein Kill. Der zweite auch noch. Sehr schön. Und, nee, haben wir kein Glück. Aber wir haben zwei Kills gemacht. Finde ich gut. Eins, zwei, noch drei Kills gemacht. Nevermind. Wir haben drei Kills gemacht. Und deswegen den Helm bekommen. Und oh, und die Pike. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Pike geben man direkt mal einen von uns. Wir haben ja hier einen Backliner. Hier, der macht es. ne? Statt 30 bis 50 macht er 60 bis 80. Und kommt besser durch Rüstung. Ne? Ist schon, ist schon deutlich geiler. Ähm, dicker Helm. Kriegt Ben. Bapp haben wir hier noch einen 50er. Ihr kriegt das. Wir werden hier doch Code. Code, Du kriegst ein bisschen besseren Helm. das nämlich ein 40er. Dann kriegt der einen 40er. Ist doch schick. Oh, schickes Ding. Und dann haben wir hier eine Handachs, die, glaube ich, auch die bessere Version ist von der Hatchet. Äh, Knut? Knut. Knut, ist hier. Knut kriegt eine Handachs. Und wir haben ein paar Level-Up. Ben ist Level-Up. Plus 3. Geil. Plus 4. Geil. Äh, wahrscheinlich plus 5, weil der wird ein Nimble werden, so wie das ist, ne? Mit HP und das hier. Wird der, glaube ich, ein bisschen rein nimbeln müssen. In der Zukunft. Der Ben Leader. Äh, und Kunibert, der, der, der Typ. Der immer noch plus 1 auf Melis gekriegt, Ist schon ja eine Katastrophe. Dafür hat er... Äh, ja, du bist halt, du bist dann einfach einer der am Weg rumsteht. Eigentlich sollte ich dich vorne reinstellen und dich sterben lassen. Aber wenn ich dich vorne reinstellen will, muss ich dir irgendwann eh Kolossus geben. Let's go Kolossus. So, dann haben wir xelien wieder plus 1, aber dafür hier plus 3. Uiuiuiuiui. Ähm, plus 4 HP. Wir trotzdem die plus 1 mit, für aus Auspeicheritis. Oder Inni. Ich glaube Inni lieber. Äh, und dann. Gifted, I think. Yes! Yes! Yes! Nice. So. Äh, der Taylor plus 3. Schade. Aber dann ein bisschen HP und ein bisschen Resolve. Damit er nicht da komplett hinten ranhängt. Und der Fischer. 3, plus 3 gönne ich mir. Und Plus. 4, der hat sogar der hat schon. Ja, der Resolve ist ja gar nicht so schlecht. Vielleicht mache ich den auch zum Nimble, den Fischer. Also, die, die, diese Rolls gerade sind nice für, für Nimble. Ähm, ja, komm. Gehen die mal ein bisschen die und du lernst auch schneller. Die ersten zwei Level sind immer sehr langweilig bei meinen Leuten inzwischen. Die sind ziemlich. Ziemlich immer das Gleiche. Ähm, es gibt gerade Essen. Günstig. Und sie kaufen für teurer. Lustig. Ambush Trade Roots, aber es ist gerade Feiertag. Okay, wir haben noch für drei Tage. Und glaube ich nicht. Will ich auch im Zweifel nicht mehr benutzen müssen. Ähm, meine Kultistenkutte würde ich gerne behalten. Essen habe ich eigentlich gerade genug mit drei Tagen, würde ich sagen, aber hier ist gerade günstig. Wir nehmen das noch mit, weil günstig. So, habt ihr hier ein paar Leute? Leider keinen Kultisten. Wir könnten natürlich einen Miner mitnehmen, der aber wenig Ausdauer hat, aber viel HP. Was keine gute Trade-off ist, weil die Ausdauer ziemlich wichtig ist. Wir könnten aber den Brawler mitnehmen. Weil der kann halt tatsächlich ein bisschen kämpfen und hat kann ganz gut HP haben und Ausdauer und sowas. Das ist schon schon overall okay. Hm. Was sind denn der nächste Auftrag hier? 84 Drive of Brigands. Nee, Brigands wollen wir nicht drive offen. Dann bleibe ich erstmal und gehe nach Süden. Was gibt's denn Eisenstein? Gibt's vielleicht einen Eisenstein, eine Karawane nach Süden wieder zurück? Das wäre optimal. Äh, hier gab es übrigens. Ach, Iron Rain, ja dann. War da nichts zu holen. Hier war, glaube ich, irgendwie scared. Und so. Erstmal ein Saufen. Mm, let's talk money. 680. Drive of Brigands. Nee. Dann hier auch nicht. Hier ist aber noch eine Stadt, wo wir was machen dürfen. Wir reisen einfach bei Nacht weiter echt überrascht, dass ich bei Tag 19 noch keinmal letztes Mal hatte ich bei Tag 30 zweimal das Opfer-Event. Ich habe hier noch gar kein Opfer-Event bekommen. Das überrascht mich ein bisschen. Den Bäcker würde ich zum Beispiel sehr gerne opfern. Würde ich sehr gerne opfern. So, was haben wir hier? Entdecken. Someway to the East. Das ist eigentlich ganz okay. Das ist 390. A day to the West. Nach Suderbusch. Busch ist da, da wird man hier rumlaufen. Also das Opfer-Event hat mit meinem Start zu tun. Ne? Ich bin als, als Kultist von Duff Cool gestartet. Hier, das hier. Background-Kultist. Ähm, das ist so eine Art Blutgott Und ab und zu hab, hat man so Events, die getriggert werden. Und da habe ich sozusagen Visionen. Und da muss ich... Habe ich Das Event ist, ich muss aus zwei Leuten aussehen, wen ich opfern will. Ich muss jemanden opfern, weil ich Kultist bin. Ähm, und ich kriege halt zwei meiner Leute, die ich opfern will. Der eine stirbt dann halt und der andere überlebt. Und alle, die nicht Kultisten sind, finden das abgrundtief scheiße. Die Kultisten finden es aber geil. Die kriegen dann gute Laune. Ähm, Problem ist... Die, die es halt nicht Kultisten sind, kriegen so schlechte Laune, dass sie wahrscheinlich abhauen. Also weil die kriegen wie 50% Launeabzug und sind dann im roten Bereich und dann dauert das keinen halben Tag. Und dann sagen die, weißt du was, fick dich, ich bin hier weg. Ich will nicht geopfert werden, so ungefähr. Bisschen verständlich, aber... Achso, der, der positive Effekt ist aber, dass meine Kultisten neben guter Laune auch die Chance haben, hier besser zu werden. Also dass die sozusagen der Rang der von dem stärker wird und mehr Bonus gibt. Ich glaube, der nächste ist dann plus 10 Resolve, was sowas wie die mentale Stärke ist, ne? Und, ähm, dass keine Moralchecks bei Verbündeten sterben getriggert wird. Und, glaube ich, auch wenn sie, verletz wenn sie Verletzungen kriegen, auch nicht. Also, das ist schon... Und das ist gegen bestimmte Gegner sehr, sehr gut. So, würde ich vielleicht sagen. So, Sudobusch 390 oder für 300 mal kurz erkunden gehen. Ich glaube, ich gehe lieber für 300 kurz erkunden nach Osten... Caddo Stronger The East Around the Region of Rich Meadows. 300 Rich Meadows? sehe ich noch nicht hier. Rich Meadows sehe ich nicht. Wird würde, glaube ich, hier außen rumlaufen. Oh, elf Nachtsherrer. Elf Nachtsherrer sind ein bisschen viele. Da würde ich dann doch lieber anders rumlaufen wollen. So, hier durch meinetwegen. Lieber hierdurch, als gegen die Nachtsherrer zu kämpfen. Elf Stück sind viel. Und vor allem sind da Gelevelte dabei. Dann machen wir das so. Wir laufen hier durch den Wald. Die Sümpfe ist immer noch langsamer. Die wären hier oben halt schneller gewesen, ne? Oh, a game of cards to a table comes to a table flipping, and when code code Blue, the grave digger jumps off his stool and launches a tirade at Siegfried the Gambler. The professional gambler looks around with sheepish incredulity. Ich hoffe mehr unschuldig, unschuldig. How could such a man come into so much money over a game of Cards, he asks. But when his hands go up to, feigned confusion, a few extra cards slip out of his sleeves. The ensuing battle is amusing, but you put a stop to it before anyone gets seriously hurt. Siegfried der Gambler hat Code uh, hatte über den Tisch gezogen gerade beim Kartenspielen und bei der Prügelei hast du dir den Ellbogen gebrochen, was übel scheiße ist. Nee, Siegfried, du hast ja Siegfried den Ellbogen gebrochen, dem Gambler. Und du hast dir einen, einen Schnitt am Auge zugezogen. Ich glaube, einen Schnitt am Auge, ist ziemlich, ziemlich egal. Ja, minus Range Skill und minus Vision ist nicht wichtig. Du bist ein Nahkämpfer, aber der ist halt. das ist ein Problem, weil das ist Minus Melee-Defense. <lacht> der gebrochene Ellbogen, Alter. Ah, einfach mal rumgeprügelt hier. So, das war doch nach Osten, oder? So the east, ja, ja. Okay, ich laufe in die richtige Richtung. Da haben wir es gefunden! Was ist denn das ja? Sind Untote? Untode? Wir gucken mal kurz rein. Wir können ja immer noch raus. Wenn es Untote sind, können wir rauslaufen. Oh, das ist ein 15. Das ist ein wilder Mix. Wir bräuchten wahrscheinlich den Highground hier hinten. Würde ich sagen. Wenn wir das fighten wollen. Wenn wir das fighten wollen, werden wir den High Ground brauchen oder halt hier an der Engstelle, wo wir weniger durchkommt, das wäre die Alternative. Ich glaube, das will ich nicht an der Engstelle fighten. Wenn jetzt ein Necro Servants kommt, werde ich laden müssen. Also sobald hier irgend sowas auftaucht wie Necro Servants, bin ich am Sack. Hätten erzählen sollen. Fuck. Aber ich will glaube ich den High Ground hier hinten behalten. Äh, weil irgendwas ist da noch sehr schnell dran. Jetzt könnten tatsächlich die Necro Servants sein. Das könnten Necros sein. Äh, wir werden hier davor, glaube ich, werden ihn oben hinstellen und hier davor verteidigen, würde ich sagen. Wer ja, so mein Guess. Ben kommt hier, der kann nämlich Köpfen. Du gehst mal hier hin und wirst dich hier verteidigen müssen. So rum verteilen wir das mal alles ein bisschen. Ähm. Hm. Durchs Code das müssen wir irgendwie nochmal umsortieren. Irgendwelche Gegner sind nämlich sehr, sehr schnell dran. Und wie gesagt, die können uns... Ich kann ja mal kurz zeigen, warum die im Problem sind. Ja, hier ist irgendwas schnell dran. Äh, du wartest. Du wartest. Äh, Siegfried, du gehst mal nach hinten. Du hast eh keine Defense aktuell. Äh. Erling bleibt da. Ben bleibt da. Du gehst da drauf. Dann kommen sollten sie noch nicht. Du bleibst da. Du bleibst da. Kolossus hm. und Student. Kolossus, bleibst, glaube ich, auch da. Du stellst dich mal hier davor, damit sie wenn sie dann hier reinlaufen müssten. 2, oh, 4, 6. Moment. 2, 4, 6, 8, 10. 11. Und ich glaube mindestens 2, sind wir bei 13, 2 Nachtzehrer habe ich noch gesehen. Ich hoffe es ist nur Nachtzehrer und diese Wiedergänger. Weil das könnte man schaffen. Mit dem High Ground hier zu verteidigen denke ich. Vielleicht gehst du nur noch mal einen Schritt nach hinten, sicherheitshalber. Ähm du bleibst da, du bleibst da, du bleibst da. Machst den Schritt nach oben noch. Könnten drei Nachtsjäger sein. Dann fällt immer noch einer. Shit. War, ach, hat Ein necro ist schon zu viel eigentlich. Kommt glaube ich nicht ran. Dass die Nachtsjahre gar nicht moven, wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich denke, die kommen noch nicht ran, diese Runde. Deswegen habe ich jetzt noch keine irgendwie Spearwall oder sowas gemacht. Und eher eine Ausruhrrunde. Ich denke. Doch, sie kommen ran. Damit. Aber dann kann ich, glaube ich, jetzt nochmal attacken. Das hier. Ja, aber nicht mit dem. Aber mit dem. ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der hier gleich überrannt wird von allen. Vielleicht gehen wir doch lieber wieder einen Schritt vor. Du machst mal den. Haben halt den High Ground nicht. Das ist ein bisschen das Problem daran. Ähm, wir könnten jetzt schon den Move ran machen und versuchen, den mit zu erwischen. Dann hat aber Ben. Hm, nee. Du kommst nicht ran. So. So, wir versuchen mal hier die Seite von Ben freizuhalten. Das hilft, glaube ich, schon. Wir haben drei Nachtsherren auf jeden Fall. Ich glaube, da ist ein, einer dabei, den wir nicht haben wollen. Komm schon, triff den Körper. Fuck äh, warte ab. Hm. Ihr werdet halt hier nicht mehr stehen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Wir warten mal kurz ab. Wir warten ab. Du kommst mit rum. Ja, du so war das, glaube ich, auch nochmal ab. Mal gucken, ob Knut da was machen kann. Das hat schon mal nicht funktioniert hier. Dann fangen wir an, den zu pieksen, würde ich sagen. Das ist schlecht. Die haben leider auch trotzdem Waffen, ne? Also es ist nicht ganz... Nicht ganz easy. Und wie gesagt, sie kommen wieder. Glaube ich das größte Problem an dem Ganzen. Ähm, 64, 64, eine Seite würde ich sagen, uns reinarbeiten am besten. Ne? Ich muss nochmal dahin und dann. Achso, wir hätten direkt, ne? Von hier oben shit. 80, sehr gut. Ähm... Um, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Du wirst, glaube ich, hiermit verteidigen müssen, die Seite. Die dürfen nicht fressen. Das ist das Einzige, worauf ich ein bisschen achten muss. Dass die Kurpo nicht zum Fressen rumliegen bleiben. So. Kann ich mich da... Ich muss mich, glaube ich, da drauf draufstellen... Also sonst können die da dann fressen. Weil die halt Körper fressen. Muss mich da drauf stellen, würde ich sagen. So. So. 86. Schade. Schade. Das ist doof. So. So. Wir müssen uns da langsam vorarbeiten durch die Massen. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Die haben nur einen Attack pro Runde, ne? Und werfen trotzdem ein paar echt Gute da rein. Ja, da liegt ein Körper rum, ne? Wenn sie den haben wollen, würden... ...hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Ähm, ja. Komm schon. Ich treffe hier nicht den Körper, ne? Hmm. Damn it! Äh, du hast hier zwei Leute, die mindestens dich angreifen. Deswegen machst du mal den da, dann dahin und du mal stehen da, weil hier auch so viele dich angreifen wollen und wir nehmen den hier oben raus, I guess, weil wir den hier unten ordentlich angreifen können. Aber den hier oben können wir auch ordentlich angreifen. Ja, sehr gut. Verteidige dich. Okay, die nachtsjahr kriegen sogar Moralchecks. Die normalen Untoten kriegen, glaube ich, keine Moralchecks. Sehr gut. Das sieht alles sehr, sehr gut aus gerade. Oh, fuck, jetzt hast du... Shit, jetzt hast du keine shield mehr, ne? Und das auch schlicht, weil die dürfen mehrfach angreifen. Yeah, da, da, da, da, da, da, da, da. Der ist down. Sehr gut. Du bist das fiese hier. 75. Yes. Please, thanks. Ähm, du hast eh den Höhenvorteil, deswegen machst du das. Damit. Du musst dich verteidigen. Du musst dich auch verteidigen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Alles schlecht hier. Was das angeht. Da komme ich nicht hin. Da kann ich hinsteppen und den mit angehen. Und da kann ich hinsteppen und den wegschieben vielleicht lieber. Mit Code. So, damit wir ein bisschen den, den Damage verteilen, damit er nicht mehr so viel tanken muss. Au, das ist schlecht. Wie gesagt, schlecht, schlecht, schlecht. Und du hast keine Ausdauer mehr für irgendwas. Ne, im Shield splitten die Schweine. Oh, ich blute. Das ist schlecht. Alles ah, schlecht. Hm. Die dürfen nicht leveln. In die Nachtzerrer leveln, verliere ich das Ding. Ich glaube, es gibt aber keine Dingens übrigens keine. Komm schon, Body Hits. Jetzt, yes, danke. Ähm, wir könnten noch versuchen, ein. Warte mal, wir können dich mal einfangen. Sehr gut. Wieder. Wir können wir jetzt hier versuchen, ihn zu treffen oder ihn? Ich glaube... Ach, du hast halt die Nachtzerre gegen dich, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Du, du hast eh minus, minus Medi defense äh, Schade. Ähm, schieben wir dich noch weg. Ah, scheiße. Und der ist auch jetzt dran. Bitte nicht Erling töten. Huh. Nice. Dann piekst du dich ein bisschen kaputt, du wirst weglaufen, das ist sehr gut. Du solltest dich jetzt versuchen immer zu befreien, dann können wir dich einfach verprügeln. Ähm... Du auch mal ein bisschen raus, würde ich sagen. Nehmen wir mal ein Stück nach hinten. Knut, du hast deine Arbeit getan. Oh shit. Das ist schlecht. Da habe jetzt kein Schild mehr. Uff. Ähm... Ja. Wir kein Schild mehr. Fuck. Der rennt eh schon. Hätten mit den nicht angreifen sollen, by the way. Ja, du kannst eh nichts machen. Dann können wir dich einfach mal kurz... Er kommt wieder. Das ist schlecht. Oh, das ist sehr gut. Der hat den Höhenfutter jetzt. Er kommt da weg, ohne gehittet zu werden. Dass die alle wiederkommen, ist halt ein Problem in der Gesamtanzahl. Ähm... 55, too close. Aber dich können wir machen. Fuck. Das ist schlecht. Das ist alles schlecht. Äh, Komm schon, Body Hits. Fuck you. Keine Ausdauer mehr. Keine dammit Ausdauer mehr. Wenn ich jetzt da reingehe, das kann ich das Ganze am Ende machen, wenn überhaupt. Wenn ich jetzt da reingehe, kriege ich wahrscheinlich das von ihm ab. Sicht. Ähm. Müssen wir hier den armored wiedergänger töten, würde ich sagen. Der gerade wieder kam. Du hast eh gerade keinen anderen Gegner. Machen wir den platt. Weil der den noch nach oben angreifen könnte, der kein Schild mehr hat. Oh, das ist schlecht. Also wenn Leute Schilde verlieren, ist immer eine minus 15% Defense. Der hast keine Ausdauer mehr, scheiße. Äh. Ach, come on. Ist gerade ja doch an, obwohl er im Netz ist. Fuck you. Kopf ab, sehr gut. Das ist sehr, sehr nice. okay hey, du kannst nichts mehr tun. Ach, scheiße. Also gehen wir halt die, die HP und, und Rüstungspunkte aus. Was echt ein Problem ist. Komm schon. Yes! Nice, nice, nice, nice. Ich treffe halt mit dem nie, ne? Sagt's und trifft's mit dem. Mit dem habe ich ja auch die ganze Zeit nicht getroffen. 63. Der rennt. Sehr gut. Der nächste Nacht der keinen Bock mehr hat. Der greift dann auch nicht mehr an. Das ist immer so viel wert, wenn die kann, nicht, mehr, nicht mehr angreifen wollen. Ja, und du bist halt jetzt echt in der Predulia. Ähm. Du rennst auch, sehr gut. Nehmen wir mal dich hier raus, hoffentlich. Äh, wer ist denn das da eigentlich da drin? Oh, das ist Code. Mm. Mm. Ha! Du! Komm schon, yes. Nice. Das ist ja jetzt ungünstig, wa? Würde ich mal so sagen. Insgesamt die geht's auf jeden Fall nicht so gut. Vorsichtig ausgedrückt. Würde ich das einfach mal so behaupten. Aber du, dir geht's halt auch nicht gut, also der Taylor kann dir nicht viel helfen. Der Taylor kann sich vielleicht hier unten hinstellen, bei denen die weglaufen. Äh, ha. Ah. Okay, einen haben wir von deiner Seite weg. Das ist sehr, sehr gut. Äh, komm schon. Jawohl. Wir bieten hier mal noch ein paar andere oder andere. hoffen, dass keiner von denen stirbt. Aber ich vermute, irgendeiner wird stirben. Also Knut oder Code. Ich, ich, ich habe jetzt Knut mit angeboten. Aber du hast leider kein Schild mehr. Von daher... Der will, glaube ich, eher dich. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Er hat nicht dich genommen. Er hat gar nicht getroffen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Insgesamt. Ähm, wir müssen hier oben mal helfen. Dass er gar nicht trifft. Keine Ausdauer mehr. Warum geht's. Warum, warum bist du denn so, so erschöpft? Warum bist du denn so erschöpft? Gerade, ja, er ist immer noch nicht tot, ey. Nicht optimal. Nicht wegrennen, bitte. Danke. Oh, no. Die Leute, die wiederkommen, ist jetzt ein richtiges Problem. Fast tot. Nee, bitte nicht hinten. Ja. Huh. Äh, komm schon. No, Immer noch nicht tot. Ach, komm schon. Die Ausdauer ist halt echt ein Problem inzwischen. Kopf ab, sehr gut. Ben hat da oben noch einen genommen. Müssen wir halt durch dem deine Rüstung noch durch, das ist... Yes! Code, du hast dich selber gerettet, würde ich mal sagen. Du läufst jetzt nicht, du, brauchst, du musst dich mal ein bisschen erholen hier. Sehr schön, den haben wir auch. Äh, da ein Step hin und dann den. Sehr geil, der Kopf ist weg, wenn mein Kopf hitten, wäre richtig... ...mal dahin dahin sicherheitshalber, um Highground zu haben, wenn was passiert. Moment, Oh, der, der darf jetzt nicht Ben. No, no, no, no, no, no, Please, no, no, no, no, no, Ich hätte ihn wegkicken sollen. Ich hätte ihn wegkicken sollen. Oh, er geht nicht auf Ben. no, no, no, Hier, no, ab, hier. Schade. Also, bitte. Schade. kannst... ne, du kannst. Ich no, hier einen kopf und der hat halt eine Chance, einfach wirklich zu köpfen. no, sehr, no, sehr geil gewesen wäre. Keine Ausdauer. no, sehr, no, heile ist, ist eine absolute Frechheit. Der ganz vorne positioniert war. Mit dir würde ich gar nicht mehr da reingehen. Wir haben es geschafft. Keiner ist tot. Und wir haben auf Irling eine Verletzung. Okay. Das ist alles. Aber das war... Und hier kriegen wir halt jetzt eine Silver Bowl, kriegen wir wertvolle Sachen, Rüstungen. Ein das Gammex ist eine Stufe 2 Waffe. Zwei Stufe 2 Äxte. Das ist schon... Das ist alles ziemlich cool gerade. Und natürlich XP. Wir sollten es eigentlich nur finden. Wir haben es gleich noch mit gecleart. Gibt leider keinen Bonus. Das ist das Frechste daran. Wir kriegen keinen Bonus fürs Clearen. So, Code. Yes, plus 3, du kommst auf 60, plus 2. Wir wollen auf jeden Fall, dass du ein bisschen entspannter bist und vielleicht auch ein bisschen Resolve. Wobei plus 6 Initiative. Moment. Plus 2. Gehen wir mit dir auf den Nimble. Und Dodge. Aber die plus 3 kann ich nicht sein lassen. Ohne Stern ist das ein Max-Roll. Ähm. Die HP sind schlecht. Initiative. Und du kriegst. Nee. Das, das und mehr Resolve. mehr Fatigue. Wenn wir länger durchhalten und dann levelst du ein bisschen schneller, bitte. Oxan wird auch schneller leveln. Plus 3, plus 3. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und plus 4 HP, denke ich. Oder, nee, Fatigue. Fatigue habe ich immer zu wenig. Student. So. Let's go. Das war ein sehr geiler Fight. Das ist kein sehr geiler Fight. Weil die jagen uns und wir sind gerade nicht mehr ganz da. Voll mit der HP. Äh, äh, lasst mich doch in Ruhe. Ich will nur zurück in, mein, in meine Heimatstadt. Vor allem hier unten wird es gleich noch schlimmer. Ja, die sind schneller als wir. Fuck. Nee, wo läufst du denn lang? Was sollen die denn? Ich auf einem Felsen wir schneller, aber im Wald dürfen wir halt nicht langlaufen. Ich glaube, auf einem Felsen wir sogar schneller, wenn wir weglaufen von denen. Scheiß Spinnen, lasst mich in Ruhe. Ich will nur nach Hause. Nach Nulmen. Nach Geh weg. Ah! Guten Tag, wir haben es gefunden und es ist weg. Oh. Public Executions. Erstmal einen trinken. Erstmal einen trinken. Public Executions. Okay. Äh, das andere war Deliver Cargo. Ja, das werden wir glaube ich auch machen. Will ich jemanden scam geben? Naja, das ist schon eine geilere Waffe. Hier, du hast 60, du brauchst eigentlich nicht mehr zwangsläufig, du kannst das hier kriegen, Code. Du hast kein Schild mehr, hier hast du ein neues Schild, die haben sie nämlich das Schild weggeschlagen, darauf müssen wir ein bisschen achten. Äh, hier, du hast noch eine Handachse, Ne, du kriegst auf jeden Fall auch mal einen Vollmann, eine bessere Axt. Yes, yes, yes, yes. Siegfried the Gambler, du hast 55 und ein Schwert. So, wir könnten jetzt auch eine, eine 80er Rüstung haben wir hier noch. Code, du kriegst was, kriegst eine schöne Kopfrüstung. guck mal. Guck mal, ist nicht schick. Schönes Kettenhemd auf dem Kopf. Wir könnten gucken, ob wir die hier verkaufen können. Dann haben wir richtig viel Kohle. Da haben wir nämlich fast 1000 wahrscheinlich gemacht, wenn wir das verkaufen. Das, also, ne? das Ding war es wirklich wert. Ähm, wie ist denn hier so der Trade? Hier, 600. 1200. let's go. So, die Stufe 2 Sachen sollten wir reparieren, bevor wir sie verkaufen. Ähm, die nicht, die ist nicht so viel wert, aber die ist, schon, die ist schon jetzt 500 wert und hat 63%, ne. Aber ich werde sie wahrscheinlich eher nutzen. Das sind mal 2500, was selbst ein geil ist. Das heißt, wir kriegen unsere, unsere Standarte. Außer wir geben halt jetzt Geld aus. Wenn wir wieder unter 2000 sinken, kriegen wir die Standarte nicht. 296 für noch eine Rüstung. Ist relativ teuer für noch eine 80er Rüstung, aber dann könnte man Siegfried noch eine Rüstung geben. Eine 80er carried uns schon relativ weit gerade. So, und er kann Knut, Vollmer, Erling. Ich glaube, ihr habt alle. Code hat auch schon eine Rüstung. Knut, mein Apprentice. Der kann nämlich auch gut. Geile Sachen machen, wo wir free Waffen kriegen und sowas dann. Kriegt der das? Äh, uh, what? Fucking Hedge Knight für 7000. Wir hatten vorhin einen, einen verkackten Raider für 7000. Holy shit. Der kommt halt mit übel schwerer Rüstung. Okay, unten einen guten Schwert, aber eine schlechte, also schlechte Rüstung. Kopfteil ist okay und das Schwert ist halt ganz geil. Der kommt einfach mit einem fucking Fencing Sword. Swordmaster, 5000. Kostet 43 am Tage. Yes, yes, yes, yes. Wir haben, glaube ich, keine Rüstung mehr, dass wir sinnvollerweise wie jemanden ja nicht wirklich anheuern könnten. Ähm. Um, 2 bis 5 Tage für 170. Hier ist nicht so wichtig. Melee-Defense für 140. Ich würde eigentlich ganz gerne mein Dingens haben wollen. Mein battle deswegen nehmen wir das hier an. 190 fürs Übertragen. In der Zeit können wir, glaube ich, Eulern. Wir müssen gucken, ob die Spinnen jetzt noch hinter uns herkommen. What? <lacht> ich geh mir kurz was zu trinken holen. Goblins gegen Spinnen. Alles klar. Da will ich nicht mitmachen. Die Frage ist, komme ich rechtzeitig vorbei, dass mich die, der Sieger nicht angeht. Nicht, dass wir uns jetzt hier die Kampagne kaputt machen, ne? Wir versuchen mal hier vorbeizukommen. Ich glaube, der Kampf hält noch eine Weile an. Weil hier leben noch ein paar. Let's go. Soll die sich bekriegen. Ich halte mich daraus. Goblins haben immer Fernkämpfer dabei. Die auch noch vergiften und so eine Scheiße. Ich halte mich daraus. Haben wir jetzt irgendwas zum Traden? Trade Goods haben wir nicht dabei, ne? Ne. Ich ah, müsste unser, unser Ding jetzt triggern. Have, have at least 2000 Crowns. Das wundert mich gerade ein bisschen, dass das nicht triggert. Eigentlich habe ich in eine Mod drin, dass Events, die triggern können, weil sie mit die Bedingung erfüllt ist, direkt triggern. Aber jetzt funktioniert das gerade irgendwie gar nicht. Funktioniert gerade irgendwie gar nicht. Kritiert mich. So, da haben wir die das Geld nochmal gekriegt. Man hat sogar 2600. Merkwürdig. Taxi, der Mist. Wir könnten einen Paint Remover machen. Hier ist irgendwas. Oh, wieder suchen. Oh, 130, find moment of hopeless, not far to the east. Von mir aus, wir sind glaube ich eh noch am heilen, ne? Ja, wir haben noch ein paar Verletzungen. Ähm, wie sieht denn das bei euch aus mit. Au. Nee, da will ich nichts kaufen. Not far to the east, around the region of. Dawnland. Nur da? Aha, da haben wir unsere Bälle-Standarde. Let's go. Battle Standard, it is. Ja, aber du hast halt absolut keinen Resolve. Ähm. Ja. Ja, ja. Wen nehmen wir jetzt als Backliner? Code. Ich glaube, du hast aber. Du hast schon. 5 Mili-Defense. Wen haben wir denn hier mit einer guten Resolve? Base Resolve? Hier, 52 Xan wäre das dann wahrscheinlich derjenige, der die Standarte kriegt. Hier, unsere, da ist unser Standarte. als Waffe. Das ist nämlich eine Waffe. Zack. Und dann tauschen wir hier. So, und Xan ist ab sofort jetzt unser Kultistenanführer im Hintergrund. Das hat nämlich die Eigenheit, das, warum ich eine hohe Resolve haben will. Dass alle, die in Reichweite sind, also vier Felder, kriegen 10% der Resolve des Charakters als Bonus. Auf ihren Resolve angerechnet. Und Resolve ist wichtig, äh wenn es darum geht, dass die Moral nicht kaputt geht und die nicht irgendwie anfangen wegzurennen und sowas, ne? Also es ist dann schon einiges wert, wenn die Leute im Kampf auch kämpfend bleiben. Ich habe hier auch keine Rüstung mehr. Guck mal, das ist, geht ja fast perfekt aus. Ähm, brauche jetzt noch jemand? Du bräuchtest eher, wir tauschen mal kurz, du bräuchtest eher den... eine gute Rüstung. Moment, du hast eine 5... Das ist eine 65er, ne? Dann tauschen wir auch noch mal. So. Weil die Backländer brauchen ja keine gute Rüstung. Also wir sind aktuell an einem ganz guten Punkt. Aus meiner Sicht. Was die Stabilität des Runs angeht. Es kann aber auch gleich komplett brechen, wenn wir Pech haben. Okay. Not to the east, haben sie gesagt, ne? Am Wald. Da oben ist es. Aha. Also es ist wirklich immer meistens sehr straight Ost-Westen, was angegeben wird, im Nordwesten, was auch immer. Es ist normalerweise immer wirklich ziemlich genau die, die Richtung. Was ist das jetzt? Monument of the Hopelessness. Da könnte man demnächst vielleicht mal angehen. Wir sind fast geheilt. Ein bis drei Tage. Ne, also. Code, du bist wieder geheilt. Der andere hat immer noch einen gebrochenen Ellbogen. Stimmt der gut, ich habe mir ja auch noch. Machs gut, bis bald Dego Guten Appetit. Hoffentlich hoffe es gibt was Leckeres. 230 Kronen. Ne? Also Geld ist gerade da. Ich habe keine Mission, euch zu helfen gegen euer... Festgestellt, das kann man nicht so gut verkaufen. Wir brauchen aber Essen. Gib mir mal was bisschen. Ansonsten, hier könnt man noch ein paar Dolche kaufen. 39 Bachelorarbeit Korrektur lesen. Pass auf mich, auf mich auf, mein Lieber. Hat richtig Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Viel Erfolg. Auf das schon viel fertig ist von der Bachelorarbeit. Uh, ein Kultist mit einer guten Body Armor. Gib mir... Ein neuer Kultist mit einer guten Body Armor. Und er ist fucking clumsy, obwohl er Max Roll auf Meliskel hat. Ist er fucking clumsy. Minroll of Fatigue. Average Ini, Ja, ein Stern in Verteidigung wenigstens. Schade. Der wird's wohl nicht lange machen. Ist so ein Gefühl für mich. Der wird's wohl nicht allzu lange machen. Scheiße. Brauchen wir fallen eigentlich noch irgendwie einen. Ein Dingens. Ein Schild. Hier, gib mir mal das Schild. Schade. Aber, Moment, wir müssen Cory noch. Also, Cory sollte ja dann ein Kultist bleiben. Auf jeden Fall hier, The Cultist. Dann bist du jetzt aber Dego.